you mm -hmm. Ich bin Jan Schnauenberg. ich studiere in Berlin Kulturwissenschaft, im Master, Ich bin 24 Jahre alt und auf Twitter findet man mich unter dem Namen Spektrallinie. Im Endeffekt benutze ich das Internet sehr stark, um Leuten quasi meine persönliche Sicht der Dinge zu vermitteln, ihnen zu zeigen, hey, so denke ich übrigens über Dinge, wenn ihr euch mit meiner Meinung beschäftigen wollt, könnt ihr euch das immer ja durchlesen. Slacktivism versucht das Phänomen zu beschreiben, dass Menschen ähm, bei politischen Aktionen im Internet häufig einfach nur einen Like hinterlassen oder kurz dazu tweeten, aber gleichzeitig das Gefühl entsteht, dass außerhalb von diesem Klick, von diesem Tweeten ähm, nicht sehr viel anderes passiert. Fall von dieser Ice Bucket challenge dass Menschen quasi nur noch dieses Video von der Ice Bucket challenge gepostet haben, aber dann gleichzeitig zum Beispiel weder dazu aufgerufen haben zu spenden, noch dazu äh, übergegangen sind, das selber zu tun oder zumindest zu erwähnen, dass sie es gemacht haben. Oder ein anderes Beispiel, äh, Leute unterschreiben eine Online-Petition oder setzen ein Like unter ein politisches Thema und gehen dann davon aus, dass, damit das Problem ja also dass sie ihren Teil zur Lösung des Problems beigetragen haben. Es hat mich ziemlich geärgert, dass gerade auch in meinem Bekanntenkreis ziemlich viele Leute diese Videos online gestellt haben, wo sie sich Eisküppel über den Kopf gegossen haben. Aber relativ viele Leute gar nicht erwähnt haben, worum es eigentlich gegangen ist. Dass es da um eine Nervenkrankheit geht, dass es da auch darum geht, dass man spenden soll. In Amerika zum Beispiel waren in vielen Videos wurden ja teilweise sogar die Kontodaten direkt genannt. Wurde ganz genau gesagt, für die und die Personen, die habe ich jetzt kennengelernt, würde ich jetzt spenden, das haben Prominente gemacht. Aber in Deutschland schien es mir ziemlich stark, eine Aktion zu sein, wo sich dann einzelne Leute halt aus Jux und Dollerei Wasser über den Kopf gegossen haben und andere dazu motiviert haben, durch die Nominierung das auch zu tun. Aber der Spendenkontext wurde entweder nicht erwähnt oder wurde teilweise auch einfach vergessen. Also das Argument, dass Slektivism häufig besser sei als gar kein Aktivismus, kann ich schon durchaus nachvollziehen. Ähm ich sehe es auch gar nicht so streng, glaube ich. Also ich glaube, es hat mich in diesem Fall wirklich geärgert, weil da ging es um konkreten Spendenaufruf. Aber ähm, das, wovon Aktivismus ja häufig träumt, ist eine sehr, sehr große öffentliche Aufmerksamkeit. Und selbst diese Videos von der iSparker Challenge, die nicht gespendet wurde oder es nicht erwähnt wurde, haben ja zumindest in diesem großen Kontext dazu beigetragen, dass das Thema weiter in den Medien blieb, dass es weiter diskutiert wurde.